Hallo und Servus beim aktuellen vital -Tipp. Wie startest du deinen Tag? Was trinkst du als erstes? Ein lauwarmes Zitronenwasser zum Beispiel. Ein Glas mit lauwarmem Wasser und eine halbe Zitrone reinpressen. Oder ich nehme gerne das Zitronenöl von Young Living. Gerade einen Tropfen in ein Glas reintun. Das ist wie wenn der Turbo durch deinen Körper durchfahren würde. Es ladet dort einen kompletten Speicher wieder auf nach der Nacht. Und es ist wirklich, ich möchte es nicht mehr missen. Die Verdauung wird angeregt und 100.000 andere Sachen auch noch. Ich schreibe dir das unten ein bisschen in die Beschreibung. Probier es einmal. Vielleicht macht es Sinn für dich. Lauwarmes Zitronenwasser in der Früh als erstes Getränk. In dem Sinn, probier es aus. Schau mal, wie es dir tut. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Vierte Servus.